Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet Bildungsträger im Handwerk. Welcher Bildungsträger bietet Kurse zu den Themen Gründung und Übernahme von Handwerksbetrieben an? Spezielle Kurse zu diesen Themen bietet unter anderem die zuständige Handwerkskammer an. Das war ein kurzer Einblick in das Thema. Bildungsträger im Handwerk Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.